Bist du seit dem letzten Mal deinen tieferen Motivationen schon ein bisschen näher gekommen? Ich kann dir vielleicht ein Geheimrezept verraten. Es nennt sich Zeit. Zeit, die du dir nehmen kannst, um in dich hineinzuhorchen. Ganz wichtig sind gute Fragen. Frag dich zum Beispiel, was hat dich dazu bewegt, dieses Video heute zu gucken? Und ich versuche auch gute Fragen an meinen Gegenüber zu stellen, wenn Leute zu mir kommen und einen Termin bei mir haben stelle ich Ihnen Fragen wie, was hat Dich heute zu mir geführt? Was kann ich Gutes für Dich heute tun? Und in manchen Fällen tatsächlich kommen, kommen wir da schon ein bisschen tiefer an die tieferen Motivatoren heran. In den allermeisten Fällen aber kommt erstmal was Oberflächliches. Es kommen genau vier Dinge als Antwort. Erstens, ich will abnehmen. Zweitens, ich will ein bisschen fitter werden. Drittens, ich will Muskeln aufbauen. Und viertens, ich will schmerzenlos werden Oder überhaupt, ich will irgendwas loswerden. Und genau so war es bei einer älteren Dame, die zu mir kam. Und vielleicht kommt dir da gleich einiges bekannt von dir vor. Bei ihr war es so, ich habe sie gefragt, was, was führt sie heute hierher? Und sie sagte, ja, die Frau Doktor hat gesagt, ich soll mal zu Ihnen kommen. Okay, okay aber was wollen Sie denn? Was ist ihnen wichtig? Und es war erstaunlich, wie sie wusste, was sie nicht wollte, aber wie sie gar nicht formulieren konnte, was sie wollte. Also sie war sehr weg von motiviert, aber hatte kein Hinzuziel. Und das ist äußerst beschissen, weil ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Nach mehreren Versuchen haben wir es irgendwann aufgegeben. Und sie wusste offenbar auch nicht, was, was, was ihr wichtig ist. Und so kann natürlich daraus nichts werden. Wenn ich mich auf eine Reise begebe, dann muss ich ja wissen, wohin ich segeln will. Und das ist ganz, ganz wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Oder zumindest eine Vorstellung zu haben, was ich mir wünsche. Und jetzt die Frage, warum konnte sie nicht so gut formulieren, was sie wollte? Und warum fällt es vielleicht auch dir schwer, manchmal herauszufinden, was du tief in dir wirklich wünschst, dir wünschst? Was da für ein Bedürfnis dahinter steht? Und der erste Punkt ist vielleicht ein bisschen banaler, vielleicht war es einfach komplett ungewohnt für sie, dass sich jemand Zeit nimmt. Da wollte tatsächlich jemand wissen, was sie bewegt. In dem Fall ich. Klassischerweise ist es wahrscheinlich bei ihr so gewesen, sie kommt in ein Arztzimmer rein, da geht es zack, zack, zack und nach fünf Minuten soll das Gespräch auch bitte beendet sein und der Nächste bitte. Aber ich wollte sie kennenlernen, ich wollte wissen, was sie dazu antreibt und ich bekam leider nichts. Oder aber es ist es so, dass sie sich noch zurückgehalten hat? Weil ich glaube wirklich, tief in uns drin wissen wir eigentlich alle, was wir wollen. Aber oftmals ist es unter einem riesigen Panzer versteckt, diese Bedürfnisse, dass, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen können. Diesen Panzer gilt es aufzubrechen. Denn vielleicht steckt dahinter ja ein verdrängter Traum in irgendwas Verschüttetes, was tief in dir da noch lodert dass du wieder erkennst was was dich wirklich antreibt und was dich wirklich auch inspiriert. Aber erstmal ist es natürlich oder kann es sehr unangenehm sein, sich damit und mit dir selbst zu beschäftigen, weil oft hatten wir diesen Traum und haben gemerkt, dass wir es nicht hinbekommen haben. Ah, oh, es schon ein zwei Mal probiert und dann haben wir gemerkt, ah wird schwierig oder wir haben es noch nicht gepackt und dann lassen wir es. Und das wieder rauszuholen kann erstmal unangenehm sein. Aber ich denke, es lohnt sich. Weil das ist das, was dich wirklich antreiben wird, auch langfristig. Deswegen, nimm dir Zeit, um in dich hineinzuhören. und zu hören, was dich wirklich bewegt. Und dann, go for it. Scheiß drauf, was andere sagen. Ob die sagen, ach, das musst du doch nicht mehr machen. Ach, warum quälst du dich so, bla bla bla. Wenn es dein Ziel ist, dann jag dem nach. Klingt es vielleicht am Anfang unrealistisch, dein Ziel, dass du denkst so, oh, 20 Kilo abnehmen würde ich schon gerne, aber das klappt doch eh nicht. Es klingt unrealistisch, scheiß drauf, probier es. Wenn es dein Ziel ist, dann wird dein Körper und dein Geist werden Wege finden, das auch zu erreichen. Wenn du den Fokus darauf legst, dann willst du dem näher kommen, das kann ich dir versprechen. Deswegen finde deine wahren Motive und dann jag ihnen nach. Ich tue es auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.